Egal, welche Dienste wir heutzutage verwenden, Passwörter sind allgegenwärtig. Dabei ist das Passwort Blumenwiese schon ein stärkeres Passwort als der eigene Name, der Name des Partners oder das eigene Geburtsdatum. Doch es stellt sich die Frage, was ist eigentlich ein starkes Passwort und wie verwenden wir starke Passwörter? Das Wichtigste bei der Verwendung von Passwörtern ist es, ein einzigartiges Passwort zu verwenden. Wenn wir nochmal zu dem Wort Blumenwiese zurückgehen, nehmen wir dies halt auch nicht als genau das Wort Blumenwiese, weil dies aus einem Duden oder aus einem Wörterbuch genauso von einem Computer auch verwendet werden kann und ausgelesen werden kann. Dabei gehen wir dazu über, um ändern die Buchstaben des Wortes Blumenwiese, in Groß- und Kleinschreibungen wechseln diese oder verwenden Zahlen und Sonderzeichen. Dabei kann der Kreativität komplett freien Lauf gelassen werden. Heutzutage sollte die Mindestanforderung an ein Passwort acht Zeichen betragen. Als Beispiel, ein Passwort, was aus sechs Stellen besteht und nur aus Kleinbuchstaben, also 26 Zeichen enthalten kann, aus dem gewählt werden kann, ist in weniger als zehn Sekunden eines herkömmlichen Rechners zu berechnen. Haben wir dagegenüber ein Passwort mit zehn Stellen Buchstaben klein und groß geschrieben, Sonderzeichen? und Zahlen enthalten, braucht ein herkömmlicher Rechner schon mehr als 600 Jahre, um dieses Passwort zu berechnen. Wenn wir Passwörter verwenden, haben wir das Problem bei komplexen Passwörtern. Wie können wir uns diese merken und wie können wir diese benutzen? Wir haben viele Accounts und müssten dementsprechend auch viele verschiedene Passwörter benutzen. An dieser Stelle gibt es eine einfache Möglichkeit, die uns dabei hilft, komplexe Passwörter zu generieren und diese zu merken. Dies ist ein einfacher Merksatz, wie zum Beispiel, ich stehe auf einer schönen Blumenwiese. Der Gedanke ist dabei, ich nehme von jedem Wort den Anfangsbuchstaben, behalte kleine und Großschreibungen bei und habe so ein komplexes Passwort, das nicht im Duden enthalten ist. Ein weiterer Tipp ist, im Umgang mit Passwörtern ganz allgemein zu verstehen. Passwörter sollten niemals niedergeschrieben werden. Passwörter sollten nie als mehr für einen Account verwendet werden. Und sollte doch mal Eindruck entstehen, dass unser Account gehackt wurde, Passwörter, Benutzernamen entwendet wurden, sollte man auf jeden Fall dort zu übergehen, überall seinen Benutzername, wenn es möglich, aber auf jeden Fall seine Passwörter für diese betroffenen Accounts zu ändern.